Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die P. Äh, und mein Name ist Mario Master. Und wir euch zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Boah, so, so spannend, dass man Yoshi eingeschlafen ist. Genau. <lacht> okay. Äh, Im letzten Part äh, haben wir ja, Herr von Samurai als Boss erledigt nicht? und äh, sind jetzt in den Heißkaltinseln unterwegs und auch beinahe ja. wieder bei dem Juwel, so wie ich da gesehen habe. Ja. Und, ja, da war auch. Äh, Schlitterpartyinsel. <lacht> genau. Uh, das sieht schön aus. Schön und ich habe auch dann Wal gesehen. Ein Wal. Oh, ich liebe Wal. Oh, Wal. Der größten Tier der Welt. Ja. Wal. Will ein Haustier Blauwal haben. Ein Haustier Blauwal. nur ja nur so groß wie ein paar Züge und so und wenn ich so noch große Oh, Pinguine. Ich hab Pinguine Mund. Hui. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, warte. So jetzt. Also? kann sich dabei ducken so. du nee. oh. Ui. Cool. Das war cool. das sollten wir noch mal machen. Oh Gott. ist Schaden. Ja. ja, stimmt. Wir verlieren nicht alle ersten. Aber Ich weiß nicht, ob es nur so der Fall ist, weil in diesem Level, weil es ist sehr kalt. Ja, das Wasser könnte eiskalt sein, oder? Oder von der Tatsache, dass wir wirklich nicht schwimmen können. Ja. ja ich bin mir da jetzt für die Jungs Ich habe so ein Dikt, Ich habe einen Pinguin dagegen geworfen, wie ich im Mund hatte. Oh Mann! Wir sollten doch keine Pinguine in den Mund nehmen. Ja. Immer, immer diese Beine. Die, die sind so glitschig. Ne? Ja. Immer diese Pinguine. Habe ich recht? Ja. Ah, schon wieder. Nicht, nee, nicht, nicht das Einwerfen. von Wir wollen dagegen werfen. Was oh, habe ich hier? Was habe ich fliegend im Mund. Aua! was sollen das? machen? Ähm. Ich kann Eis davon abtreffen. Fallen doch von alleine runter. Hier ja, irgendwann Schritt zurück und dann kommen sie runter. Da muss was sein. Und. Ah, wo cool. Oh. Ich habe Pinguin im Mund. Nimm das. Ber. Hm? Ja, warte. Das, das, das, das muss ich jetzt die machen. Hui. Das ist lustig. Was? the? Also, okay. mein Herr Danke. Yay! Wir haben dem Affen ein <lacht> Gefallen getan. Ja, recht, ich habe jetzt hier eine Blume. Das ist ewige Meer versenkt. Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mir das auch gerade gedacht. Du hast einen Pinguin im Mund. Ah, Eisbär! Ein Eisbär aus Karton. Aus okay. Was geht los? Bitte. Wolle, wolle, bitte. Warte. Ah. Selbst wenn ich Sache sofort los. Du sonst jetzt es Wort. Das ist, was. ist also ein Eisbär. Oh. So, so ist Eisbär. Ja, aber sie müssen jetzt leider Platz machen. Ja, so du kleiner Fischfresser. So, auf dieser schon schläfst du besser. Das hat sich gereicht. Ich hab keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe. Ich habe gerade Spaß da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so, obelix. Obelix. Slevo. Was? Kann ich getötet werden? Was? Ah, ich verstehe. Wir müssen den da rein. Ach so! Das ist eine Robbe. Die spielen ja immer mit Bällen. Ah. Was hat sie jetzt gemacht? Hallo? Ah, also okay. Ah. Oh. okay. Ah. Was ist wo das Ding? Was ist das Ding? Wie geht's so? Ganz gut. Oh Gott. Okay, ich dachte, war ein also. das auch, ja, aber oder so. Dachte ich jetzt auch gerade, aber nein. Was? Was? Was? Also, Was? das Ist Ist das Nimm das, Mr. Crabs. War die platt? das so, kann Ich keine. Oh. Äh. nicht zu. Du ein Blauer? Vielleicht nee, ja so ein ah, Lieblings hier. Das sind die, Wale, die, -Tiere. Die, sind die größten Tiere der Welt, warum nicht? Hat. Was? Ist nice. <lacht> Wie der geguckt hat? Da. Da. Oh mein Gott, ich hab einen Pinguin ertränkt. Die schwimmen noch Wollt ihr doch alle sagen, warum sterben die? Warum bewegt der sich? Und den kann man abschießen. Okay. das? Aha. Ja, damit. Aha. Den <lacht> hat Geld geklaut. Und mein Pinguin runter. Und das Pinguin. Nimm das Pinguin! Oh nein, sorry. Ja, ich hab ihm jetzt sein ganzes Geld geklaut. Oh okay. Okay, bereit? Ja. Okay. Koblau Münzen, okay. Das ist alleine sehr viel schwieriger als es aussieht. Ja, glaube ich. Nicht, weil vor allen Dingen wenn man eine Reaktion so überfahren, überfahrenes Eichhörnchen hat. <lacht> Das ist das sind ist das. Hier ist das ein Otter, ja, ist ein Otter. oder ein Wals. Nee, das ja, das, ist, das ist ein Walsros. Ja. Wegen den Zähnen, ja. die Eiszapfen. Das habe gesagt. Und dann wurde es zum mein Otter. Ja, ein Otter. Also ah, ah, ah. entwickeln sich aus Otter, müsstet der hat nicht. <lacht> ja. Ja wieder was gelernt. Ja, wieder was gelernt von vom Herrn Danilo Pio und Herrn Master. Ja, bei uns können ihr was lernen, liebe Kinder. Was war, was war, was werden Otter? Nein, Hunde. Das stimmt. Das war ich durcheinander. Also die Fakten ja nicht verwechseln. Verwechseln nicht die Fakten. Geschenk. Stimmt. Da war das nicht mehr. Mit ich dem Pinguin bis kann, sie kann erreichen. Hey. Ich weiß nicht. Kann ich werde sie erreichen. Ich habe es nicht im Visier. Was oh. ah. getroffen. Geh mal zurück. Ich, ich habe was gesehen. Nein, aber so auch. Aber oh, ich, ich will es noch mal machen. ich Tschüss noch mal machen. Ui. Ui, alle rutschen. Ja. Das ist ein schönes Level. Ich mag es. Ich mag, ich mag generell Eislevel. Kann man so schön rutschen. Oh Gott. So schön viel Scheiße bauen. Hat die Folge schubste. Oh. Das war ja easy. Hey, oh. weg! Wir haben alles, ne? Äh. Ne, uns fehlen noch drei Münzen. Ja. No. Oder der Eisbär. Drei. Ja, muy. Oh mein Gott, was ist mit dem Fisch passiert? Wir haben ihn ab. Ja. Ne, kannst du nicht. Leber. <lacht> Leber. Leber. Mit dem Fisch Mund zum Mund. Ich glaube, der wird nicht mehr. Wir sollten gehen. Ah. Delfine. Ja, Mal. Die Studenten des Meeres. Ja, der viele gehören ja zu den klügsten Tieren der Welt. Das sind richtige Nerdfische. Männer sind keine Fische, das sind solche Tiere. Genau. Haha! <lacht> oh mein Gott. War ich nicht auf von HP eigentlich? Egal, ich, glaub, ich, hätte, ich hätte mir jetzt gerade meine Nase angehauen. <lacht> ich muss euch sagen, das machen wir echt gut. Ja, irgendwie besser als in Wolli World. Ja, okay, wir haben alle Blumen gefunden. 100 Münzen haben wir gefunden. Einer von uns hatte alle Herzen. Du. Ich hatte alle Herzen. 20 Münzen. Boink. So muss das so muss das nicht anders. So macht man das ja yeah. so macht man nichts hier habt ihr das gesehen ich hoffe ihr habt zugeguckt, genau nächste Woche fragen wir euch ab alles ja. klar oh oh oh oh einmal, uh -huh. sonst? Oh, warte mal. einmal kostenlos einmal oh, kostenlos oh, oh, oh, oh. oh, komm das Geld ausgeben ich will den blauwand haben ich habe da einen blauen gesehen einen blauen ja hier Und hier take take our coin das sind lose wir können es noch zwei weitere holen 200 kosten jetzt schon, ey. Ja. Ein Tropendeckel. Das passt irgendwie gerade gar nicht, ja? nicht <lacht> zu dieser Welt. Blauwa, oh, Blau yes! Der war aber nicht gold, glaube ich. War er nicht gold? Ja, ich glaube, der war rot. Ich weiß es. so Glitzer! Nein! Nein! Ein Oktopus. Oktopus. Oktopus. Wenn er jetzt grün wäre, würde man sagen, das ist Tadeusz. Ja. Tadeusz. Ist er nicht ein Tintenfisch? Stimmt, Tadeusz ist ein Tintenfisch. Tadeusz Tennisball? Oder <lacht> Tadeusz Teewurst? Kann ja, ich schon mal annehmen, ja. Ja. Bla bla bla. Heißt Bla bla bla. Becherbär? Becherbär. Ja, was haben wir haben es aber gefunden. Ja, genau. Wir würden, wir würden ja genau wissen, wir, sind, wir werden ja hier. Na, warte mal hier. ja es ist ein Boss-Level. Oh, ich bin so gebotert, ich bin nur 20 Grinseblumen. Warum habe ich da eine Sonne auf und warum bin ich so cool? Ja. Und warum bin ich so unglücklich? Hier, 20 Grinseblumen. Da habe ich voll Platz, ey. Mhm. Wenn man ja einfach nur so durchwaschen würde, würde man gar nicht weiterkommen, eigentlich. Ja, hier geht es blendend Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hoffe. Ah, vielen Dank. Wie habt ihr denn hierher gefunden? Ja, ja, das war so und so. Und. <lacht> ah, auf der Suche nach verstehe. Ich habe ein junges Wesen auf dem Meer gesehen. Es schien etwas zu suchen. Es hat so auf den Ball gewackelt, dass die Pinguine sich kaputt gelacht haben. Oh. Wetten, das geht auch besser? Hm. Das ist. Ein Nein! Nein! <lacht> <lacht> Was? Warum? Ihr lebt jetzt gerade ein Déjà-vu, ey. Du okay. so um, auch? Ja. Da ah, ist Obelix. Das ist Xelemo. Obelix. <lacht> Warum schon wieder, wieder Obelix, ey. Halt, Yoshis! Ja? Oh. Ihr werdet es diesmal nicht davon abhalten, die Juwelen zu finden. Wow. Eure Unsachtsamkeit. Seid äh, vorsichtig. Ich bin der King auf diesem Ding. Da muss ja jeder neidisch werden. Ihr glaubt doch nicht, ihr, dass ihr das besser könnt als ich. Klar. Will, klar. Was bildet ihr euch ein? <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Eure Wüblichkeit. Das ist nur eure Schuld, Joshis. kreis Mal sehen, wie es euch gefällt, ins Meer zu stürzen, Joschis. Posen. Posen. Do you even pose? Was passiert jetzt? Nein. Nein. Noch mehr rot. Was? Was zum? Was zur Hölle? Ja irgendwie es irgendwie so ein Glückskeks rausgekommen. Wo die Die Nase. Ähm. Wenn ich bitten darf. Äh. Ich verstehe. Xilebo, oh. der Ball. Wer oh. heißt Obelix? Was willst du denn gegen ihn machen? Oh. okay, wir können ihn nicht direkt angreifen, das. Oh. das Aha. Nein, ich verstehe. Wir müssen Pinguin auf dem Kerpen. Felle ins Wasser. Dann haben wir im Platz. Genau, dann Und nicht mal runter. In der Reihenfolge. Ja, genau so. eigenes äh. ein eigenes Volleyballteam oder Beachballteam. Wasserballteam. Äh. Oh mein Gott. Ja, genau. Das eigene Wasserballteam. Und davon machen wir einen Platz. Äh. ich wollte nur einen für später mitnehmen ich habe ein ich habe einen für notfälle ja. aber dann nicht. das ist gar nicht das ist sogar nicht nötig ah, ja stimmt genau das ist doch ein ganz normales boss das ist noch also das ist nur ein Boss. level ich bin noch aus dings gewöhnt ja äh, genau <lacht> was du hast ihn schon geworfen noch? hatte ja. ja. ich hatte einen pinguin für Notfall. <lacht> oh, meine Augen. Er hat gefurzt. Ah, oh, der war ja nackt. Ja, da müssen wir zensieren. Genau. <lacht> Die fand ich nicht an. Das ist ein Juwel. Ah. Nice. Wir haben Juwel gefunden. Machen ja. yeah, wir da mit Beachball spielen? Ja! Yay! Wir haben eins gefunden. Hey, yo, yo, yo, yo! Ich bin der Rudi Joschi. Na ne? kommt der Weges wieder. Hm da, hm da, hm da, hm da. Oh der, oh dieser Fan, oh, dieser Fame-Typ. Ey, der, der kommt nur rein, um Fame zu bekommen. Wie kann das wagen, ey? Hm da, ja, hm da, hm da, hm da. Yeah, man. Zwei Juwel. Cool. Natürlich, der Weg ist, kommt nur, nur rein, rein, um Fame zu bekommen. Und da war er ja tot. Oh. Okay, dann... X-Lenus. Müpf. Hüpfe rein. Okay. Ja, da müssen wir noch schaffen eigentlich. Eigentlich ja, dann Würde ich mal sagen, dann gehen wir mal nach oben hin, nach ganz oben hin. Aber ich muss sagen, das, das war echt ein cooles Level. Ja, Vor allem, es war nicht schwer. Nee. So, ich meine, oh, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, nein. Nein? Eigentlich Wir müssen erst halt Geld ausgeben. Wir müssen erst Geld ausgeben. Erst Geld ausgeben, dann sehen wir weiter. Hm. Wir können sogar noch einen holen und nehmen nee, wir, wir sparen noch ein bisschen Was kriegen wir doch kommt was gut ist was gut ist was, was funkeln ist mm, feuerblock block block Okay. okay. Dann machen wir jetzt noch eben die welt auf weil wie wie minuten Minuten wir wir? aber block ja, okay, block ja, block block block block Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nom nom nom. <lacht> Danke. Nom nom nom nom. Nom. Hm, ekelhaft. Hm. <lacht> Mach dir ja, eigentlich mit dem Blumente. Stecken die sich? Wo, wo Wahen von Level nochmal. Äh, wer will sehen? Eichbaumwald. Ja. Moment. Eichbaumwald. Nein, ich verwechsle das gerade mit, mit einem anderen Spiel. Aber das Level heißt so, so ähnlich wie der hier wie das hier. hier und zwar der Eichbornwald. Ich habe gerade wirklich Eichbornwald gesehen. Okay. Ja das Rayman 3. Ach, der Eichbornwald, das ist das ist ein klasse Level. Das ist aber vollkommen an was anderes. Ja. Da ist ein Jump run Raymond ist ein Jump Run. Ja. Oder Plattformer, glaube ich. Es ist ein Jump'n'Run. von 3D-Plattformer. Das ist ein Ding das ist hin. Oh. Ah. Was bist du einfach, oh, Was bist du denn hier? Tanzer, glaube ich. Das ist ein Tänzer. Oh. oh Gott. Oh, ich glaube, das ist voll pissig auf dich. Das ist doch. Nein, schreiben. Sind nicht irgendwie immer so da, das alle alles in diesem Spiel uns umbringen will ja ne warum eigentlich die machen doch gar nichts die schei guys die sind schicht da ne ja die Tra tragen so eine seltsame maske an um den kopf schicht deine leute verpügeln doch nicht andere leute aber denken da drin was darin ah. scheint gewicht zu sein ich will nicht schließen. Was? Okay. Oh. Man. Hey! Äh... <lacht> <lacht> <lacht> Ich glaube, brauche eigentlich gar nicht, weil er zu 2 Cent. Ja. Wenn er alleine ist, dann roten dann das Gewicht. Genau. Money. Money. Und keine rote dabei. Drei Stück. Nein, ich meine keine rote Münze. Achso. Äh, lass ihn erstmal hier. Ja. Äh. Ah. <lacht> Da sind doch euren drin okay, da geht's weiter ah, tanzer das ein tanzer geh weg nein. Oh nein. ein nicht gerade starkes käfer pokémon nee, ist mal ernst das ist halt echt nicht stark was ja, der ist richtig gut einmal blut ist es da <lacht> ist voll tanky ey. Ja, aber trotzdem ziemlich schwach. Ja, ist egal, das muss tanky sein. Nein, das muss einen guten Angriff haben. Ja, irgendwie. Äh, oh. Eule! Dafür werden jetzt Gewichte gut, aber... Ja, aber wir brauchen das, doch nie. Genau. <lacht> das wir noch nicht. Tata, auch. Hast du den gesehen? Ja. Oh, äh, wie heißt denn nochmal? Eicheln? Ja, Eicheln. Das ist ja Eicheln. Ja. Alter. Wo bin ich? Ach, da. Alter. Warum macht der Flutter da auch nicht? Ja, das nahe ich mir mit dem Scheigein drauf. Tatsächlich. Hab ich gesucht. Mm-hmm. Was nicht? Geh weg, Flutter. Ich glaube erstmal nach oben, oder? Ich nach rechts. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ist das da? Okay, er ja, sieht schon... Das sieht nach weiter aus, alles klar. Halt. wird Hier lang zu gehen. Das wird aus. Das wird also mhm. ja, flatter. Weil wir sind ja Reporter und das rauchen werden Schmetterlinge genau ja habt ihr denn musste ja, ihr, was noch nicht liebe Kinder Na, wieder was gelernt ja von uns können wir das lernen das Bildungskanal ja genau ja, das ist nicht nur der reine Let's Play Kanal hier würde er doch bildet was äh, nur ist die Frage was bringen wir uns beim nächsten mal bei genau Nein. Beim nächsten Mal bringen wir euch wie man schafft, mit einer Eule gegen einen Schneiger zu werfen. Okay. Ja, okay. Weiß nicht so schwer. Das weiß wirklich nicht schwer. Da hier. So, jetzt zeige ich euch, wie man mit einer Eule gegen einen Schneiger wirft. Habt es gesehen. Am nächsten Mal werde die abgefragt. Ich habe ein Geschenk gesehen. Warum ist ein Geschenk? Aha. Ah. Also, auch, ja. Aha, geile Sache, Blume. Moment, du kannst sie abwerfen? Kannst du die abwerfen? Ja, Damit wir auch sehen können, wann wir runterkommen. Auch die kannst du abwerfen. Nice Sache. Schenk. Ja, das habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, einer muss er halt mal abwerfen. Ja, bitte. Nein. Münzen? Wir brauchen euch. Hm, ich glaube, das irgendwas irgendwas Münzen so. Okay, bereit? Ne, Früchte. Boah. Nein, das ist ich. ich. Der Schmetterling ist ein bisschen wie ich. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist gerochen? Ich habe es. <lacht> <lacht> <lacht> nein, wenn dann muss man es riechen. Mit dem riesigen. Riech... Oh, ich mal irgendwo. Mhm. nein, nee. nee. Nee, okay. Ja, Checkpoint. Genau geht man bei Eier. Ich habe keine. Äh, ja. Oh, jetzt habe ich keine. Komm mal mehr Eier. Eier. Da bauen wir dann. Äh, ich brauche Herzen. Boin. Nein. <lacht> Nein, das, das so. Hm. Es hm. sieht aus wie die Spur von Kanick. Ist aber nicht voll. Aber hier. Ein ja, Moment. Aua, da kommt der Was Ist denn da ein Musikon? Ist denn da? Was ist denn da? Das ist wie ein Dings, ja? Eine komische Kreuzung von Monty und irgendwann an. Eine komische Kreuzung? Da oben ist ein Teil. Aber ich komme nicht dran. Nein, nein. Oh nein, ich bin rausgeschmissen aus dem ein Okay, ich hab den erste Teil. Und warum war was so ein Gegner Ja, ich kann ich oh, Eins. Eins. Danke. Noch ein rotes Ei. Hey, hier hey, kommt Okay. Hm? Warte, nicht hier runtergehen. Ich habe da rechts noch was gesehen. Ha! Wo ist das? Ah, oh, oh, wo ist er gedrungen? Ja. Da ist er. Wir haben wohl Gegner, den ich abschießen kann. Ein Rotsei. Nee, wir sollen runtergehen. Das war <lacht> lustig. Oh, ein Der -Ei. war Gegner. Nicht, nicht du wirf erst mal die Teile drauf. Dann sind wir die los? Haben wir mehr Platz im, im Inventar? Sollen das werden? Was? Wie wie Gondel? Hm? Fragt jetzt nur, wie man zu den Einteilen kommt. Ne? Ich weiß, wie. So. Also. Ja. Wir haben uns aber beide erzählt. Findet man noch ein bisschen. Versucht mal, ob du irgendwas abgeschossen kriegst, Lei. Ja, ich stecke bei mir es. Hier, Digga, funktioniert es. Was war gerade los? Ich stecke dir gerade fest. Also nicht. Ja, halt nicht. Halt, halt, stelle. Ei. Ja. Warten man ist ja auch vom Bus. Ah, der Bus oh. ist da. Bus ist da. Oh. <lacht> Was? War. Was? zum Teufel? Mit, mit. Oh. Okay. Auf den ist doch bestimmt irgendwer, wenn man auf den aufspringt. Gleich auch nicht. Nein, nein. Cool. Oh, wir können gar nicht hier runter springen. Na, no, okay. Warte mal, uns fehlen fünf Münzen. Gehen wir mal weiter, ja. Yes. Ah. Rennen, Rennen. Wir sind schneller als wir. Nein. Verdammt. uns fehlen vier münzen uns fehlt verdammt viel hier gerade ja okay, blumen haben wir ne? okay und also oh. spring einfach so ich so papa habe so einen abdruck von mir ja. <lacht> abwägende eicheln sind wirklich abwegig. Oh. Wir sind so abwegig. Wie können Sie es wagen? <lacht> Sag was dazu. Oh. Oh. Okay, dann geht's im nächsten Part. Weiter mit Sprung, Satz, Sieg. Sieg, Gut, dann äh, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dann und oh,